Hallo, meine Pokéfreunde und Pognanten zu dieser Folge von Pokémon Blau. Äh, ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Wisst ihr, wo ich bin? Ich bin hier, wo der Typ da ist und hier und die Betten. Und es ist so einfach. Ich, ich dachte, ich wäre hier gewesen. Einfach hier drauf gehen und boom, du bist fertig mit dem ganzen Scheiß. Oh Gott, weil hier ist Gary. Was hat dich aufgehalten, Mike? Was hat dich aufgehalten, Mike? Das scheiß Puzzle, Mann. <lacht> ich wusste, du würdest hier vorbeikommen. Ich schätze, das Team Rocket hat dir ganz schön zu zugesetzt. Nein, nein. Ich habe dich in Saffronia City gesehen und mich gefragt, ob du seitdem besser geworden bist. Und hiermit haben wir, glaube ich, den letzten Kampf, bevor, der, bevor wir in der Liga sind, mit Gary. Und ich habe nichts geheilt und ich, ja, das war ziemlich dumm von mir. Ich sollte vielleicht mal einen safe set machen, sollte ich? sollte ich es nicht dem ich ist bräunig. Bräunig. jetzt überbewertet komm das konnte kann man hier gegen taubers der hat auch einen taubers ey was ist ein Faker na sei scheiße erstmal die Flügel abbeißen <lacht> okay ein haben wir down jetzt noch mal den, oh, den mit dem scheiß ruckzuck er ey der fuckt mich voll ab ja, jetzt noch mal den anderen Flügel abreißen so jetzt können wir noch mal hier jetzt kurz saufern Waterfalls und dann ist er da. Gut, er hat noch viel Pokémon. Nach Gary sind wir auch, weil wir auch schon äh, am Ende. Garados. Uh, Garados. Satze. Satze macht Garados down. Und weh. Oh, keine AP mehr. Sorry, Mann. Ne, haben wir noch. Ey, Garados ist so. Oh nein, das macht was. Das war nicht. Was? Oh, schön, der ist ja auch noch Flug. Help. so packst du das? Das packst du. Ach, du. Geh mir weg mit deinem Drachenwut, alter. Du willst dich sehen, wenn ich Wut habe, alter. Junge, Bodyschlamm, wie die derben Name. Aber wir haben uns ja geheilt lassen, heilen lassen von der Schwester Joy, die hier versteckt war. Ach, Junge, geh einfach weg. Okay, drei Pokémon hat er noch. Wann kommt sein. Bisa Floor? Kommt das jetzt schon? Hat er schon Bisa -Floor? Level 41 wird die Fragen hoffentlich klären. Herd. Na. Relaxe, wir Herdner lernen. What the fuck? Nein! Nein! <lacht> ein Fukano hat der. Jo, aber wir haben einen Tutak. Und Fukano wird dann da unser. Oh, das stimmt, hat am Ende ein Nakani. Oh nein! Akani ist eins der stärksten Feuer-Pokémon äh, in der ersten Gen. Eins der stärksten. Ich glaube vielleicht sogar stärker als Lavalos. Weil äh, mit, mit Akani machst du nur alles richtig. Allgemein mit Arcanine machst du auch alles richtig. Ah, äh, und da hat er keine Chance. Zwei Pokémon noch. Okay. Was kommt raus? Kommt ein Bisa Floor? Oh. Sind sie da? Okay, Stark gegen Stark. Besten Pokémon kämpfen hier. Äh, Surfer. Er macht Genesung mal wow. auf. Das bringt's was. Aber ich habe das Gefühl, wir sind viel zu stark für ihn. Er hat keine Chance gegen uns. Ja, aber ich bin nicht stark genug, glaube ich. Gehen wir weg der ja, Konfusion. Kann doch nichts. Bam, der mit seinem langen Schnurrbart und den zwei Löffeln, die gebogen sind. Hat da keine Chance. Ach. Hier, Blubi. Blubi. Ja, aber nach dieser Folge werde ich dann auch erstmal wenn äh, die Bendy Session und dann kann ich auch wieder in die Kommentare lesen, falls ihr irgendwelche Tipps oder sonst was reinschreibt. Yo. Level 42. Nice. Aber jetzt. Oh, Schädel, oh Schädelwumme. Ja, Alter. Ja, Mann. Yo, Bro. Geh mit, weg mit Blubstrahl, Braucht niemand. Uns. Schädelwumme erlernt. Und da haben wir unser bisa -Floor. Visaflor, Bisaflor. Komm, Sander, willst du gegen Visaflor kämpfen? Alter, Visaflor ist so ein cooles Pokémon. Visaflor kann auch richtig reinhauen, wenn man will. Äh, Erdbeben. Oh mein Gott, es war richtig effektiv. Wusste ich gar nicht. Aber ich wurde bepflanzt. egelsam. Stimmt, das ist auch noch so eine Attacke, die da hat. Wieso Flo kann man, by uh, the way, auch als Abfacker benutzen, aber... Naja... Muss man nicht. Und damit haben wir Gary endlich besiegt! Mann! Du bist so gut, dass du gegen den Drockett-Boss antreten kannst. Und das muss schon was heißen, Mann. Also, Mike, ich ziehe dann mal weiter. Wenn ich in dem Pokédex sehe, erkenne ich, wie stark die Pokémon sind und wie sie sich entwickeln. Ich werde zur Pokémon-Liga gehen. Dann werde ich die Top 4 ausstechen. Ich dachte schon, abstechen. Bald bin ich der mächtigste Trainer der Welt. Viel Glück, Mike, und trainiere schön weiter. Ciao. Okay. Schon selbstbewusst. Hey. Oh, du bist Kevin, T-Rocket. Kommst du, um uns zu retten? Klasse. Vielen Dank in dieses Pokémon. Das ist Dankeschön. Da, das meinte ich. Labras bekommt man nicht. Ich wusste, man bekommt hier Labras. Nein, danke. Das Lapras-Modell im PC. Das heißt Lapras. Und was ist es Lapras und es ist sehr intelligent. Es hat bisher bei uns im Labor gelebt. Aber bei dir ist es besser aufgehoben. Du wirst Lapras sicher ein guter, du wirst ein guter Trainer sein. Es ist ein guter Schwimmer und kann dich übers Wasser tragen. Ich weiß nicht, ob es in dieser Gen so war, aber... Zumindest in der zweiten Gen ging das, dass man mit Lapras, wenn man surft... Ähm, dass das auch wirklich ein lapras sprite ist. Aber ich glaube, das war erstens nur das der zweiten so und zweitens, äh, allgemein kommt da bei jedem Surfer-Pokémon einfach Labras. Und ich hatte recht, wir sind ja am Ende. Okay, okay, da will noch einer. Gibt's jetzt ein Halt! Keinen Schritt weiter! Denkst du würdest du mich jetzt noch aufhalten? Ich habe so viel durchgemacht. Du mit deinen drei lächerlichen Pokémon. Das ist gerade groß so. Pff. Wow. Der hat aber echt Hoffnung, mein Freund. Aber die Hoffnung wird gleich wieder vergehen. Eins ist schon mal down. Die zwei kommen so gleich. Ein Traumato. Ich traumatisiere dich gleich, Mann. Taubos! Das fast besiegt. Oh nein, warum? Oh, ich muss mal achten darauf. Ich hoffe, es stirbt jetzt nicht. Äh, Fliegen! Nice! Level 39, bitte! Shit! Knogga! Das Gute können wir da einsetzen. Hm, Knogga! Ist ganz cool. Schädelwumme, ne, möchte ich jetzt nicht einsetzen. bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam! Ich werde sogar wahrscheinlich diese Folge noch die Arena anfangen, aber nicht benden. Hier geht das wie mal ein Labyrinth. Meistens ist es so. Bitte, verschone mich! Du wolltest mich doch nicht verschonen. Was ist mit dir denn los, Mann? Bingo! Der Türöffner hat die Tür entriegelt. Ah, Mike. So trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte dich ein für alle Mal aus den Geschäften der Erwachsenen heraus. Oder du lernst eine Welt voller Schmerzen kennen. Keine Chance! Du wirst untergehen, Giovanni. Giovanni. Alter. Vier Pokémon. Hast du dazugelernt? Oh, Nidorino. Ja, ich glaube, das hat er, da, glaube ich, schon. Er kann immer noch nichts. Er kann immer noch rein. Gar nichts. Relaxo. Zeig ihm. Was ich meine. Oh, Hornattacke. Wow, du kannst abfacken. GG. Hört dir nichts helfen. machen sie eigentlich nochmal ich weiß es gar nicht aber würde ich gerne verlieren bam. so das ist ein nice spiel giovanni uh kakama nice bam keine scho oh, mega block mit mega block ist ja glaube ich äh, ist die äh, die verteidigung höher kometen lieb stark glaube ich oder war es so Falsche Attacke, glaube ich. dachte ich gerade dran. Bärm, down. <lacht> so also easy, Mann. Ein Riehorn. Ein süßes, kleines Riehorn. Oh. Mein Starter wird es zerstören. Surfer! Setz dich ein. Und damit hat er nicht gerechnet und schläft gleich ein. Hat sich gereimt, man. Yeah. Was ist dein letztes Pokémon, man? Na? Nido Queen. Uh. Queen. Oh, das war dumm. Ich sterbe, oder? Nein, das tue ich nicht. Aber ich bin fast down mit ihm. Egal. Du musst es tun, Tabos. Wenn nicht du, wer dann? Fuck. Okay. Aber mach nur die Attacke. Nochmal fliegen. Hm. Nur Kratzer? Enttäuschend, Giovanni. Ich habe mehr von dir erwartet. Jetzt kommt natürlich jetzt kommt die starke Attacke rein. Rip, Thomas. Sander. Sander hat nicht gekämpft in diesem Kampf. Sander. Haben wir uns noch ein paar Muss Was sie kämpfen Ne, hat jeder gekämpft, glaube ich. Oh Gott. Mach ihn schlitzer. Mach ihn down. Mach ihn down. Nein. Uff. Aber das war's mit dir, Giovanni. Raus, raus hier. Verschwinde für immer mit deinem Team. Level hey, 42 dann da, geil. Hau ab für immer. Komm nie wieder zurück. Oh, wieder verloren. Verdammter Mist. Du hast unsere Übernahme der Civco vereitelt. Aber das Team Rocket wird niemals aufgeben. Mike, vergiss nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutzen des Team Rocket da sind. Ich muss gehen. Aber meine Zeit wird kommen. Träum weiter. Das ist hier. LOL. <lacht> Als ob lol. Okay. Ach, wir haben es geschafft. Wir danken dir für deinen heldenmut. Du hast uns alle gerettet. Vielen Dank. Ach, jetzt mache ich mit links. Manchmal auch mit rechts, aber egal. Ich danke dir. Für die Rettung der Silvkor. Ich werde niemals vergessen, wie du uns trotz größter Gefahr tapfer gerettet hast. Wie kann ich dir bloß meinen Dank aussprechen? Ich bin reich. Ich könnte dir alles geben. Aber vielleicht ist das hier eher etwas für dich. Aber mach dir erstmal Platz. Gut. Wahrscheinlich ist hier der PC, deshalb, also deshalb ist es wahrscheinlich der PC. Kann man es eben schnell Platz schaffen. Mhm. Was legen wir jetzt mal Ganze können wir weglegen, denke ich. Und die VMs. So Leute, wir haben die Hälfte der Hälfte der Folge oder wie auch immer schon durch. Und wir haben die Civ kommt durch. Naja, ah, sei leise habe ich alles schon gelesen. Und was kriegen wir? Ich kriege natürlich den Meisterball. Einmal aber nur, einen einzigen, ein einziges Mal können wir sagen 100% fangen. Und damit sind wir hiermit fertig. Damit muss ich jetzt, kann ich jetzt eigentlich Fluchtzeit benutzen? Jo, okay. Blub, blub, blub, blub. Lol. Warum möchten ich in lande? Okay, warum nicht? Das können wir machen. Gut, und jetzt können wir die sechste Arena machen, Leute. Seid ihr gespannt? Ich bin es auf jeden Fall. Ich will es noch nicht zu Ende. Wir werden die schon mal... Fangen. Wir haben ja auch schon das, das Karate-Dojo, das haben wir schon gemacht. Das sollte man eigentlich noch nicht machen. Aber wir waren so gut, wir haben es aber schon gemacht. Easy. Ab nach Safronia City nochmal. Genau. Und sind wir. Können wir mal speichern? Speichern schadet nicht. So, soweit ich weiß, war die Arena ganz oben rechts... Fuck nicht hier. Die weiter... Oh, war die? Nein, doch, das war schon richtig. Und jetzt sind sie verschwunden aus der Stadt. Yes! Endlich die sechste Arena. Und auch dieser Arena sind wir schon bald. Wir sind schon bald mit dem Spiel durch, Leute. So froh, dass sie die Pokémon Arena-Leitung. Sabrina. Und Gary war hier schon. Der war hier vorhin. Hey, warte, du Sperrb in den Die Pokémon von Sabrina benutzen Psychokinese. Anstelle von psychischen psychischen kräften Kampf pokémon sind psychokinese nicht gewachsen sie haben nicht einmal den hauch einer chance und warum kriegt man das dann hier direkt nebenan das ist eine frage die können wir nicht be äh, be beantworten aber naja hier ist einfach ein labyrinth aber das ist nicht so schrecklich schlimm wie das von dem pre-rocket also ja obwohl sabrina noch jung ist ist sie unsere arena leiterin wir lassen nicht nicht einfach so zu ihr gehen ich weiß noch im Anime, die Pokémon-Folge, wo die bei Sabrina waren, die war so komisch. Sabrina war richtig Psycho. Also, wortwörtlich irgendwie. Also, ja, die hat ihre Mächte einfach missbraucht. Die Folge, kennt ihr die vielleicht? Flackmon. ist Wasser, Psycho, also können wir auch mit äh, Ranken was anrichten. Baums. Sehr effektiv. Warte mal. Der, der größte Stress ist nun vorbei, Leute. Das einzige, was noch nerven könnte, ist die Siegestraße. Und S surfen. Die, die, die, die ganzen Surfwege. Oh, ich habe in der City einen Weg vergessen. Das muss ich euch noch mal zeigen. Kann ich vielleicht nochmal machen oder so. Weiß ich nicht. Ein Lamo. Sie weiterentwickelt von direkt morgen. Äh... Warum? So habe ich das Pokémon noch nie gesehen. Und das macht mir wenig Angst, wenn ich ehrlich bin. Ich will, ich dass es weggeht. Geh weg. Hier Mama. Okay, so. Ich kann nur sagen, in der nächsten Arena wird Tozog sehr... Äh, ein Vorteil sein. Deshalb wird die vierte Arena... Äh, die siebte Arena kein Problem für uns. Ich habe die Konzentration verloren. So. Unser nächster Gegner. Eine alte Dame. Bum, bum. Du gegen mich. Unsere Pokémon sollen kämpfen. Dann lass uns kämpfen. Exorcisten will mit dem Nebula kämpfen. Du hast doch keine Chance, Mann. Keine Chance, du. Ich komme hier mit Sanda. Warum nicht? Oh nein, oh nein, nein, das kann in der Arena oft passieren, habe ich vergessen, anzumerken. Schlau, oh, nein. das ist natürlich negativ. Überhaupt nicht gut. Halt die und ja, komm. Ah, Junge, wie lange schläfst du denn? Mach gefälligst auf, das war ein Gefehl. Befehl! Er schläft auf einmal noch. Was ist denn für einer? Jetzt natürlich nach der maximalen Rundenanzahl, die man schlafen kann. So, bitte. Oh, Mann, ich werde hier gemobbt, Mann. Also, jetzt werde ich auf jeden Fall gemobbt. Das reicht mir. Totok. Jetzt ruhig Totok. Jetzt mache ich mein Geheimwaffe. Das reicht mir. Das hast, du, das hast du nicht gewollt, oder? Was schlägst du mich ab, ey? Habe ich es erlaubt, Mann? Och, warum mache ich Biss? Bin ich dumm? Oh, das habe ich davon. Nein, bitte. Kein Schlaf. Ich habe immer noch kein Items geholt. Wann mache ich das endlich mal? Oh, shit. Mahaboy. Ach, wach doch endlich auf, Bo. Okay, wir sind wach. Tut mir leid für den ganz kleinen Paus spulen. Nein, was mache ich denn? Ich bin selber schuld. Ich bin selber schuld. Das, da bin ich jetzt wirklich schuld. Ich bin dumm. Die macht man mit einem fucking Nebolack down. Was ist mit mir falsch, Mann? Aber ihr seht schon, die Arena haut richtig rein. Die ist nicht einfach nur so mit einem Schlecker fertig. Ja, auf gar keinen Fall. Ich hätte noch nie Probleme hier mit der Arena. Außer das Teleportieren und alles. Aber das ist einfacher als beim Ding. Also, ich hoffe, das ist nicht so... Das ist halt einfach meine Fresse halt, glaube ich. Oh mein Gott, Junge. Keine Ahnung, was ich nehmen soll, Junge. Das geht nicht. Nein! Das kannst du nicht. Was? Noch ein Nebula und noch ein Alpollo, bestimmt Oder? Das ist aber zumindest copy and paste Oh, ich hätte Saarzeit für die ganze Zeit hier... Oh shit, ich bin Oh fuck! Shit! Oh shit! Ja, ich wollte vorspulen, weil ich echt keinen Bock hatte jetzt darauf. Flügelschlag können wir machen. Zumal, solange es keine normale Attacke, keine normale Attacke ist. Was habe ich euch gesagt? Was habe ich euch gesagt? Genau, das wird kommen. Das gruselige Apollo. Gengar ist ein richtig gutes Pokémon. Falls sich jemand überlegt, Gengar ins Team zu nehmen, macht es. Es, ist, es lohnt sich. Genau wie Arcani. Charados. Ah, weiß ich glaube ich gar nicht. Nee. Aber wie auch immer. Ich werde jetzt in meine Pokémon heilen Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns eine positive Bewertung gerne da. Würde ich, würd mich sehr freuen. Ansonsten Leute, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn wir wieder in der Arena sind. Haut rein Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.